Bereit? Und... Ah! Nein! Ich hab dich, kaputt. Was ist da? Funktioniert es? Was hast du gesehen? neues ermitteln, der Redner an der Ausgleichen aufsatziert Wenn Gravity Falls und der Himmel sich vereinen, fürchte das Monster mit dem Auge einen. Viertelfort, reiß dich zusammen, du faselst...